Willkommen zurück Reisende. Wir sind wieder bei No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. In der letzten Folge haben wir eine lebende Fregatte bekommen und ein paar coole Haustiere. Und waren auf dem Weg zur Piratenmission, die wir jetzt machen werden. Mal, mal schauen, da müssen wir hin. Immerhin gibt es hier, so wie es schien, keine Wächter. Ungefährer Standort. Was suchen wir denn? Bestimmt ein abgestürztes Schiff oder sowas. Oder ein Gebäude. Was ist das denn? Materialien, das auch. Auch Leder. Ist ganz schön spät heute. Okay, kommt die jetzt aber mal. Her? Da müssen wir mal... Landen. Unheimlich ruhig. Oh, das ist doch schön. Philipp, ja, interessiert mich gerade nicht. Nein. Planet oh, äh, mit geringer Atmosphäre. Gibt es hier ein Tier? Also eins würde ja schon reichen. Flüsternes Ei. Also gar kein Tier. Okay. Wo müssen wir mal hin? Wunderter er Arsch. So also weit weg. Gut, dass hier so wenig... Oh, ich glaube, da hinten ist es. aber ja, das sieht doch gut aus. Mal scannen, ob hier wirklich gar kein Tier ist. Um der Beutel. Dann ist Ei. Mit Tieren sieht hier sehr schlecht aus. Naja, Flora, nicht wahr? Ein na der. Dann können wir auch da hinten hin. Gut, dass wir so also weit springen können auf dem Planeten. Oder Mond. So. Diesmal sind wir auch richtig. Was ist das hier für ein Haufen Schrott? Ah, 16 Millionen. ja reißen wir uns gleich nach der Nachricht unter den Nagel. Mal direkt verkaufen. So, Protokoll herunterladen. Ich versuche auf aus dem Protokoll des verlassenen Schiffs zu retten, was sich kann. Die Diagnosedaten deuten darauf hin, dass sie offenbar Opfer eines plötzlichen, überwältigenden Angriffs geworden sind. Unter den endlosen Daten, den unzähligen Warnungen und Fehlermeldungen, ausgelöst durch die Flammen die das Schiff verzerrten, befindet sich das Fragment einer Aufzeichnung. Ein Einblick in die letzten Momente des Raumschiffs. Ja, irgendwas genau nach unten. Plötzlich verändert sich die Stimme. Gedämpfter gedämpfte Ruf des Piloten verklingt, durchschnitten von Worten in einem klaren und kraftvollen Ton. Mhm. Resist the wet cut out its crimson eye. Das Ende der Nachricht wird von einem eindeutigen Navigationssignal begleitet, einem Treffpunkt, aber für wen? dem rot scharlach roten Türen. ach ne was ist denn jetzt kaputt? mann mann, sind die am nerven. Auch erledigt. Also Treffpunkt Navigationssignal von der Absturzstelle. <lacht> äh, aktiviere das Signal im Inventar. Gucken wo wir hin müssen. Nicht dieser Planet. Gut, dann klauen wir jetzt das Schiff. Hört ja kein mehr. B Pilot ist scheinbar tot. Achso, ja. So. Beanspruchen. Oh. Einsteigen. Ja, ich braucht kein Mensch. Reparieren. Auch die sind. So. War nur Schild und der Antrieb beschädigt. Dann können wir das jetzt zur Raumstation bringen und verhökern. Das ist das Ding langsam. Und dann können wir direkt zu dem nächsten Planeten. Kommen wir immer ein paar Teile, die wir verkaufen können? Ups. Raumstation gerammt. rechts hoch. Und wir äh, schrotten. Echt, nur 2,9 Millionen gibt's dafür. So. Den Scheiß und den Scheiß haben wir bekommen. Die beiden hier können wir erstmal irgendein von den Händlern verkaufen. Die beiden. Das da auch. Tiefsee brauchen wir auch nicht. Haben wir zwei. Und die wollte ich verschenken. Die sind für Machter. Die haben wir noch. Oh Gott, jetzt haben wir das falsche Schiff. Hier für die für den Frachter. Das können wir drüben verkaufen. So, das kommt zum Beispiel ein Frachter. Du kannst nur hier hinlagern. Was war denn dann noch ein Frachter für den Müll? Das kann weg. Auch weg. Auch weg. Ja. So. So. Ach, da. Ach, da. Ach, da. Und wenn wir jetzt auf der anderen Seite kurz den ganzen Krempel verhökern. Und müssen mit unserem Solarflieger fliegen, weil er den ausgewählt hat, warum auch immer. Und tauschen den einfach auf dem Planeten. Auch kein Problem. So. Kaufen. Das hier. Das da. Guck mal, wir haben noch 20 Stase-Geräte mit. 300 Millionen. Auch verkaufen. war das noch? Das da, oder? Das war Regler. Das und das. So. Direkt hier noch mit den Reden schnell. Weil da weiß ich nicht, wie weit fortgeschritten unser Meilenstein gerade ist. Also ein paar Wörter lernen. Hm. Brauchen hier nur anquatschen, zweimal auf eins klicken und gut ist. Hier ist noch einer. So. das Blume. Da ist einer. Zum Glück steht oben dann beim Namen, dass sie besucht sind. Dann klicken wir nicht. Oh Gott, das so. Der war für ein Waffenterminal. Das haben wir noch nicht. Also hier Kovacs. Dann sehen wir wenigstens, wenn er besucht steht, welchem der Vögel wir schon gequatscht haben. Dem da nicht. Dem haben wir geredet. Dem Zwerg auch. Dem auch. Dem da nicht. So. Den hatten wir auch noch nicht. So. Und der hier. Müssten alle gewesen sein. So. Müssen wir mit dem Ding fliegen. Dann sehen wir auch immerhin gleich mal die Solarflügel. Meilensteinen. Also da haben wir jetzt fünf Meilensteine. Ne, nee, vier, fünf, sechs sogar. Für Aliens getroffen, aber nicht Wörter gelernt. So, wo müssen wir hin? Ja. Da hinten. Oh, Raumstation. Ja, ja. Oh, ne, warte mal. Oh, das ist schlecht. Sehr schlecht. Der Treffpunkt liegt im All. Schnell Waffe einbauen. Ah, 16.000 dabei Haben wir noch ein Schild? So, jetzt kommen nämlich Schiffe. Gucken, eigentlich sind die Kisten was drinne. Also manchmal. offen So. Ist jetzt natürlich schlecht, dass wir nicht unser richtiges Schiff haben. Aber es geht noch. Gott, jetzt wie sieht er irgendwie anders an. Waren das alle oh. okay? Jetzt feindliche Schiffe besiegt. Verwende Raumschiffscanner C Navigationssignal. Raumschiffe zerstört. Nachricht erhalten. Du willst uns folgen, deine Freiheit ergreifen, die großen Lügen des Atlas ablehnen. Wir werden sehen, ob du der Stimme der Freiheit würdig bist. Stellen uns im Ruf. Ich höre nur ein Rauschen als Antwort, ein leises Lachen im Rauschen. Sein Lachen. So. Folge der Stimme der Freiheit. So, da können wir immer in unser Schiff wieder wechseln. Haben wir das System umbenannt? Nein, haben wir nicht. So. Jetzt fliegen wir zum Trostlosen. Vorhin waren wir da nicht eben schon. Oh, sehen wir ja gleich. ungefährer Standort das ist immer gut, aber jetzt nicht wissen, was wir suchen. Also da wäre ein Gebäude. Dann wir mal dahin fliegen. Wir sehen ja gleich, was da der Scanner uns markiert. Aber vorher können wir jetzt erstmal hier noch speichern. Ah, wir müssen da dahin. Wir kommen da aber nicht hin. Ah, jetzt. Oh, nee. Das war zu weit. So. Aikin Observatorium. Ruhmreicher Überlebender, willkommen, der Part zur Freiheit ist, werden unsere eigenen Meister sein. Frei von der roten Illusion, ein Himmel für die Starken. Nach dem Ende der Übertragung beginnt das Terminal, einen Sicherheitspass auszudrucken. Offenbar eine Einladung, diese Stimme der Freiheit zu treffen. Einladung annehmen. Eintrittskarte in die Freiheit, jo. Was ist eine Eintrittskarte für? So, gibt's hier noch irgendwas? Aktiviere okay, den Pass. Ja. Yeah. Sichere Systempass von der Stimme der Freiheit erhalten. Kerze oder im Raumschutz weg. Oh, wir nehmen auch das andere. Also. Aktuelle Mission. Das ist ein oder. Ja. So, jetzt müssen wir auf der Baumstation landen, die von Piraten kontrolliert wird. Und dann alle anquatschen, bis wir den richtigen finden. Dann dürfen wir nochmal mal alle anquatschen. Um uns umzusehen. Oh. Aber erstmal, oh, zwei Planeten oder so. direkt mal gucken. Grün da und der dahinter. Seht ihr wieder? Dateneinspeisungssequenz erhalten, Quelle unbekannt. in Ahnung, was das ist. Trostloser Planet. Also die Planeten hier sind auch noch scheiße. Warten, bis es sich aktualisiert hat. Sprich mit den Personen. Ja, mit den Händlern natürlich nicht, weil das wäre schwarz nicht. Ja, so, bla, Fragen. Fragen. und Frage Gesetzlose 2. So. Unter dem Rebellenstellen. aktualisiert ah, Jetzt sollen wir einmal mit den Händlern reden, um zu sehen, was hier gibt. Hier gibt es jetzt die X-Module. Neuen brauchen wir noch irgendeins. Holzwerfer Geologie, Zyklon. Bahnschutz. Scanner und Positronen. So, nehmen wir mal mit. So. Hier oben kriegen wir Missionen. Kommen wir verschiedenste Sachen. Oh, Kampfläufer gehören. Und mal die meisten Sachen sind. Im normalen System gut was wert Also man könnte die auch direkt hier bei dem kaufen. Die drei oberen. Und dann im normalen System verkaufen. Kann natürlich sein, dass man aber auf dem Weg dahin gescannt wird. Aber sonst hat er jetzt nichts gebrauchen können. Hier könnte man seinen Exoanzug anzug upgraden. Das ist der Computerkern. Umreicher Überlebender. Der verheißene Stern soll dein sein. Glas, Glas, Glas, Glas, Glas, Glas, Glas. Kehre zu deinem Schiff zurück, um den prozess zu starten. Der Kaputt. Sehr cool. Der gelb. Und er wirkt ja nur hier drin gelb. Wo ist denn der Typ? Ist der das? Nee, der ist das. Zeig mir dein Schiff. ja ist gelb. Aber hat oben so ein Ding, da sieht man wieder nichts. Okay. Ein Sporter mit dieser... krummen Nase. Also die Jäger hier haben... Oben diese Finne. Dann sieht man ja wieder nichts. Rechts werden Teleporter. Also was verlasse die gesetzlose Station, kehrt zu deinem Schiff zurück und Abdock-Prozess. Ah, Stationsflugkontrolle, Alarm. Reisegenehmigung ausstehend. Stimme der Freiheit wird die Adlerstille nicht zulassen. Neugesicht trägt unsere Stimme. Muss deine Spuren verwischen. Nimm dieses Dokument, unterbricht die Verkehrsaufzeichnung eines Stationskerns. In der Dunkelheit wird deine Stimme frei sein. So, einen gefälschten Pass bekommen. Ein gefälschter Ra Raumschiffregistrierungsdokument. Diese digitale Signatur ist garantiert frei von früheren Verbrechen oder Vergehen. Kann verwendet werden, um alle negativen Fraktionsstatusaufzeichnungen bei einem Raumschiff Raumstation, Kern, zurückzusetzen. Schwarzmarkware erworben. Verkaufe Schwarzmarkware in regulären Systemen. Schmuggeln kann höchst profitabel sein. Ja, nee, ich wollte aussteigen, wollte mir Schiff angucken. Äh, nee, das hat vorne so ein Ding. Das geht ja mal gar nicht. Das ist wie ein Bieröffner. Und das hier hat nur einen Antrieb auf einer Seite. So. Also, wir sollen jetzt den gefälschten Pass, den wir gerade erhalten haben, auf dem Stationskern in dem normalen System anwenden. Der ja, coolen Antrieb. können wir hier auf alles schießen, was wir lustig sind aber da wir davon eh nichts brauchen. Hier kommen nämlich dann keine Wächter. So. Also wir sollen jetzt in irgendein System Oh, er schlägt uns sogar eins vor. Das ist ja doof. Ich habe es nicht umbenannt. Wie konnte ich nur? Direkt behoben. Also. Piratenmission weiterverfolgen und zu einem Stationskern. Hm, drei Sterne System. Also ein reiches System. Oder wohlhabend. So. sechs planeten mal gucken denkt heißer planet das lassen die sich wieder nicht scannen verlassener planet jemals anomalieplaneten finden damit wir die Tiere scannen können. Das eine Tier. Einsamer. Grasplanet. Das könnte ja ein, einer ohne Drecksstürme und sowas sein. Echter werden nicht angezeigt. Können wir nach der Mission mal gucken gehen? Haulender Planet. Ja, und einer ist hinter diesem Riesending hier. Gucken wir uns noch den letzten Planeten an. Und dann geben wir die der Mission weiter nach. So. Ah. Da. Planet. Okay. Wo ist die Raumstation? das ist jetzt eher ungut er hat nämlich den gefälschten Pass entdeckt wenn wir draußen geblieben hätte man auf uns geschossen aber wir sind ja zum Glück schnell genug gelandet so mit dem gefälschten Pass wenn wir auf Schiffe in dem Piratensystem oder sowas geschossen haben Sollten wir uns mal einholen und dann hier einfügen. Atlas Überwachungsablenk. höchste Alarmstufe, ungewöhnliche Aktivität entdeckt, beginne Überprüfung der Reisedatenbank. Registrierungsdokument akzeptiert, Verkehrsmuster unauffällig. War das alles so kommt noch was? Sequenz 8 von 16. Cool, wenn er meint. Ist die jetzt fertig? Ja. Und wenn man die das erste Mal abschließt, bekommt man als Belohnung ein, so einen Kapuzenhelm, den man sich hier dann beim Aussehensmodifikator. so anziehen kann. Ich müsste den eigentlich schon haben. Ich kann den ja euch mal kurz zeigen. Was die Mission ist. Dann können wir auch gucken. In der Nautilon Mission gab es auch einen Kopf. Ähm so, wie geht denn das jetzt hier? Der ist das. Haupt der Freiheit. Die bekommt man zum Abschließen der Mission eben gerade. So. Auge der Kopf. Ah. Das ist bestimmt der Helm. Von der Nautilon Mission. Wäre cool wenn der nicht so. leuchten würde. Und dann habt ihr die Helme jetzt auch gesehen. Die wir uns erspielt haben. So. Uh. Wir Wollen jetzt uns den Grasplaneten der nee, Grünen Planeten? Grasplaneten, naja, der sehr nah an Paradiesisch kommt, anschauen. Die Piratenmission konnten wir erfolgreich abschließen. Aber da waren das jetzt hier schon wieder. Ob der da hinten oder Ah, ich will jetzt nicht extra hinfliegen und sehen, dass es der falsche ist. Planet. Oh, das ist der Richtige. So, so. Hoffentlich ist es nicht wieder nur ein Inselplanet. Weil wir haben ja, wie wir wissen, etwas sehr viel... Ach du Gottes Willen, was ist das denn? Ja, kann ich nicht lesen. Botschaft des Atlas annehmen. Ja, super. Aber wir haben doch jetzt gar nichts bekommen, oder? Ich habe aber auf annehmen geklickt. Aber bekommen haben wir nichts. Seltsam. Also es sieht auf jeden Fall cool aus. Ich will jetzt auch ungern drauf schießen. Des Atlas. Und rausschießen schießen klappt nicht. Ja, oh, ne, klappt nicht. Keine Ahnung. Jetzt hat ja da hinten die Farbe geändert. Oder Planeten weiter Sturm mich jetzt nicht wundern, weil wir da jetzt ja landen wollen. Also rechts unten stand vorhin bei die Säuberung. Sequenz 2 von 16. Jetzt sind wir bei 8 von 16. Also fehlen uns bestimmt noch ein paar Meilensteine. Oder andere Missionen, die wir vorher erledigen müssen. Keine Ahnung. Jetzt mal habe ich die halt währenddessen gemacht, die Atlas-Mission und nicht in eins. Hm. Aber das werden wir ja sehen, wenn wir mit dem sprechen. So, stimmt voll die hässliche Farbe. Dreck. Steine und nur Inseln, wa? Ja, Mir einmal so ein Glück, ja oh Herr Gott. Wenn das Schimmelbälle sind, drehe ich durch. Das sind Pilze. Rasenbildender <lacht> Dunst. Super. 107 Grad ja. Wieder ein Scheißplanet. Wer hätte das erwartet? Wie viele gibt es hier? 13 Jahre, kannst du knicken. Ja, so ein Pech mit Planeten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Können wir das wenigstens auch umbinden? Oh. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit und gucken jetzt mal nach den Missionen. Ja. Den Atlas, das machen wir ja in 1. Dafür haben wir leider noch nicht ähm, hier. Da fehlt uns, wir brauchen 10. Und ob wir bei den anderen auch überall 10 brauchen, ist mir nicht bekannt. Aber das und das können wir in eins machen. Jeden Alien anquatschen und Wörter von ihm lernen. Würde sich das beides zusammenfallen? Wir haben ja auch noch keinen Planeten mit, also keinen Anomalieplaneten wieder gehabt. Ah, Stand da eben, wir haben nur 18 von 300 Rezepten haben wir viel noch nicht gesehen. Okay, cool. Dann werden wir jetzt einfach in nächste System fliegen. Blaues System. Die können, die ja nochmal können halt überall auftreten. Also Wenn wir nochmal Paar Minuten schauen, ob wir irgendwas finden. So, fünf Planeten, ein Mond. Eingehende Nachricht. Du bist nicht allein. Du nicht zum Zentrum reisen. Du kannst uns das nicht antun. Du kannst uns nicht verlassen. Entweder sind wir real, oder wir gehen einfach trotzdem. Er ja, war ein cooler Laden. Das Zentrum, das Zentrum jede, jeder Galaxie ist der Atlas. Es, alles andere nur Schnittstellen. Nur ein Schatten seiner Macht. Du, du hast das nicht verdient. Du, du, du wirst uns alle auslöschen. Zur, Rett. Fragen, wer das weiß. Ich, ich habe getan, was ich tun musste. Das habe ich dir gesagt? Ich konnte nicht sterben, ohne zuvor alles gesehen zu haben, was es zu sehen gab. Ohne. Ich habe getan, was ich tun musste. Aber der Atlas lässt mich nicht mehr hinein. Er spricht nicht mehr mit mir. Ja, er, er, fragen, was Null getan hat? Ich habe solche Gräueltaten begangen, Reisender. Ich hatte keine Wahl. Entweder sie oder ich. So war es immer. Sie oder ich. Ich bitte dich, wenn du durch das Zentrum gehst, wenn du tust, was ich getan habe, wird alles zurückgesetzt. Er wird mich ersetzen, mich auslöschen. All diese Seelen, sie wären für nichts gestorben. Es war der einzige Weg, um weiterzuleben. Du musst mich verstehen, Leben für Leben. Äh, Leben für mehr Leben. Sie sorgten, versorgten mich mit sie. Hey, das kann nicht umsonst gewesen sein. Ich war dabei, alles zu sehen. Ich sage liebe wohl, als mich Null anschreit, ist es ist mir noch einmal zu überlegen. Beende die Kommunikation. Es bleibt nichts mehr übrig, nur der Weg zum Zentrum. Ja, gut. Also, wir wollten jetzt gerade scannen. Also, da ist einer. Metall überzogen. Ist kalt. Ungesunder. Ja, super zwei sind wieder dahinter. Strahlter. Das waren alle, ne? Ja. Müssen wir jetzt die beiden dahinter noch. Gehen wir besten mal in die Richtung. Weil auf jedem einfach zu landen wäre auch schwachsinnig. Und gucken, wie viele Tiere es da gibt. Aber es scheint halt sehr schwierig zu sein, Anomalieplaneten zu finden. Gemäßig da. Mhm. So. Mondeslicht, ja, das ist zum Beispiel so einer. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hier müssten wir Deko finden und hier gibt es auch nur ein Tier. Wenn das so ein Lichtplanet ist. Es ist ein Lichtplanet. Nein, oh Oh Gott, deswegen. Schöne Tasse gedrückt. Voll in den Planeten reinbeschleunigt. So. eins von eins gefunden. Ah, so geht das. Haben wir das als Haustier? Das ist jetzt die eigentlich wichtige Frage. Ah. Foto, Foto. Hm, geiles Bild von dem Tier. Hm. Noch mal rufen. Foto, Foto. 2 ja. von 3, 1 von 3 Foto, Foto Ah gut, das da ist Foto Wo ist er denn? Meine Güte So, nee. Dann jetzt hin. Da ja, auch. Hungernd. Ja, oh, ich, lass mich dem doch ein Leckerli geben, Herrgott. So. Also. Foto, Foto wegschicken. So. Dann können wir uns um. Oh Gott, das will doch doch gerade aus. Aber. Oh. Hm, Mensch, es ging das. Können wir uns den jetzt... Ist das Ding riesig. Essbarer Haufen, ja, okay. So. Trotzdem wollte ich jetzt gern noch die Deko von diesem Planeten haben. Also hier haben wir ganze so zwei Stück. Das ist eine Riesenkugel. Kugel. Ähm, da hinten ist noch eine Kugel. Also wir suchen ohne so Lichtdinger, aber in einer anderen Farbe. Also die haben ja hier alle dieselbe. Obwohl der da ist grün und der ist blau. Aber so gelblich oder... ...hinten. Was und was ist das da? Da Wurzeln. Den hier wollen wir nämlich mitnehmen. Das ist ein Deko-Element. Dann kann man... Ähm, ...findet man den in seinem Baumenü. Also... Wir haben jetzt hier keinen Basiscomputer, deswegen fehlen ja hier rum Dann können wir den nämlich hinstellen. Und solange er ausgewählt ist, können wir ihn öfter hinstellen. Wir haben eine komische Wasserblitzlichtkugel. Ähm wir können ihn dann nämlich öfters hinstellen, wenn er ausgewählt ist. Aber wenn wir ihn einmal platziert haben, verschwindet er auch aus dem Inventar. Den hier. Ah, der war da drinne. Okay. Da hinten ist noch... Oh Gott, diese Kugel geht mir jetzt ein bisschen auf die Nerven. Aber ich war schon mal auf so einem Lichtplaneten hier. Aber ich muss sagen, da gab es... Also, wenn überhaupt... Hm. Nur eine oder zwei Lichtkugeln auf dem ganzen Planeten. Das hier Ding. So. Also da hinten wäre noch ein Licht. Wo kommt der jetzt auch mal her? Ich dachte hier gibt es keine. Wächter aufmerksam. Oh, ist auch nicht gut. Aktuelle Stimmung aktiv. Vertrauen 65%. Dann gebe ich ihm halt noch was zu puttern. Aufstreichen. So. Und damit wir auf mehrere Basen nämlich diesen Lichtding stellen können, müssen wir noch ein paar sammeln. Jetzt sind aber beide ganz weit weg. Ist auch schwer zu sehen. Da hinten war doch eben da einer. Ich habe nicht weiter auf so ultra weit aber ändern dann tut er das mal nicht dann nehmen wir halt den da und es gibt halt elf planeten die jeweils ein tier haben und so ein deco element ja, cool wenn wir im lauf der Zeit alle finden so wie haben wir ihn jetzt vier also für vier basen oder basiscomputer haben wir jetzt einen nehmen wir den fünften auch noch mit oh, und dann direkt den sechsten gesehen so ja. oh, da ist auch noch einer ist sonst super schwer zu finden aber hier Super viele von diesem Tier gibt es hier. Super viele von den Dekoartikeln. artikeln oh, müsste jetzt aber reichen. Sechs Stück, ja. Guck. Hier ist direkt einer. Nehmen wir den mit und können starten. Da ist irgendeine Pflanze. Oh Gott, sind hier viele, ey. Also, den sollten wir umbenennen in Super Deko. Oder viel Deko, viel Tier. Irgendwie sowas. Also, vier, ne, also mit B. <lacht> So die anderen waren ja alle egal. haben wir wenigstens einen gefunden, mit dem war super die an die dekoartikel kommen Dann holen wir jetzt unser schiff so. und beenden an die Folge. In der nächsten werden wir ein bisschen weiterreisen, weiter nach so einem Planeten schauen, um das hier voll zu kriegen und auch auf die Raumstation gehen. Damit danke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne liken und abonnieren. Ich gucke jetzt noch schnell, ob hier auch eine Raumstation war. Oder ob das schon wieder so ein Dämon ist. Scheint aber eins ohne zu sein. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.